Willkommen zurück zur Videoreihe zu den Längenmaßen. In diesem Video lernst du die einzelnen Umrechnungen der Längenmaße. Um dieses Video verstehen zu können, solltest du wissen, wie man die Multiplikation und Division von Dezimalzahlen durchführen kann und was Längenmaße überhaupt sind. Um bei diesem Video gut mitmachen zu können, richte dir doch bitte ein Lineal her. Drücke hier kurz auf Pause damit du dir ein Lineal holen kannst. Wenn du auf einer Folie das Pausesymbol siehst, pausiere einfach kurz das Video. Sind dir schon einmal die kleinen und großen Markierungen auf dem Lineal aufgefallen? Die kurzen Striche sind Millimeter, die langen Striche, also dort wo Zahlen stehen, sind Zentimeter. Schauen wir uns doch die Länge von der 0 bis zur 1 etwas genauer an. Zählen wir doch einmal die kleinen Markierungen nach der 0 bis zur großen Markierung, wo die 1 steht. Also 1, 2, 3, 4 und so weiter bis 10. Das bedeutet, dass 1 cm gleich 10 mm sind und 1 mm gleich 0,1 cm sind. Nun möchten wir uns noch die Länge von der 0 bis 10 etwas genauer ansehen. Lass uns diesmal die Markierungen mit den Zahlen zählen. Also 1, 2, 3, 4 und so weiter bis 10. Das bedeutet, dass 1 Dezimeter gleich 10 cm sind und ein Zentimeter 1 cm gleich 0,1 Dezimeter. Zusammengefasst kann man nun sagen, dass 1 Dezimeter gleich 10 cm gleich 100 mm sind. Und, dass 1 mm gleich 0,1 cm gleich 0,01 Dezimeter sind. Ganz wichtig ist der Umrechnungsfaktor 10. Um eine größere Einheit in eine kleinere Einheit umrechnen zu können, multiplizieren wir den entsprechenden Zahlenwert mit 10. Um eine kleinere Einheit in eine größere Einheit umrechnen zu können, dividieren wir diesen durch 10. Aus dem ersten Video weißt du, dass du mit einem Schritt circa einen Meter zurücklegst. Diese Länge entspricht genau 10 Dezimeter und 1 Dezimeter sind 0,1 Meter. Zu guter Letzt wollen wir uns noch die Umrechnung der Kilometer in Meter ansehen. Die Straße, die du gerade vor dir siehst, ist genau 1 Kilometer lang und wir gehen jetzt vom links dargestellten Haus zum rechts dargestellten Haus. Wie viele Schritte müssen wir gehen, um einen Kilometer zurücklegen zu können? Schätze die Schrittanzahl ab. Falls du 1000 Schritte geschätzt hast, dann liegst du genau richtig, denn 1 Kilometer sind 1000 Meter und 1 Meter sind 0,001 Kilometer. Zusammengefasst kann man nun sagen, dass 1 Kilometer gleich 1000 Meter gleich 10.000 Dezimeter sind. Und, dass 1 Dezimeter gleich 0,1 Meter gleich 0,0001 Kilometer sind. Der Umrechnungsfaktor 1000 ist hier neu. Um wieder eine größere Einheit auf eine kleinere Einheit umrechnen zu können, multiplizieren wir den entsprechenden Zahlenwert mit 10 bzw. mit 1000. Um eine kleinere Einheit in eine größere Einheit umrechnen zu können, dividieren wir diesen durch 10 bzw. 1000. Jetzt weißt du, wie du die einzelnen Längenmasse umrechnest. Im nächsten Video werden wir uns die Längenmasse anhand von Beispielen umrechnen und uns die in der Schule nicht zu verbreitenden Längenmasse anschauen. Ich hoffe, ich sehe dich gleich wieder.